Neue Zellansprachemöglichkeit zur intensiveren Virenabwehr Da der Künder nach der vorherigen Botschaftsübermittlung meines Liebegeistes im Ich Bin noch bereit ist, weitere Botschaftshinweise aus meiner himmlischen Liebe- und Weisheitsquelle aufzunehmen, wodurch er eine hohe Schwingung aufweist, gebe ich euch inneren Menschen durch ein reines himmlisches Wesen noch einige wichtige Hinweise für eure Zellansprache, die euch sehr nützlich sein können, um die Angriffe krankmachender, gefährlicher Erreger und Keime gesundheitlich gut zu überstehen. Wie ihr das tun könnt, dafür gebe ich euch nun durch ihn die Anleitung für eure Zellansprache. So übergebe ich dem reinen Wesen mein himmlisches Lichtwort, das es von mir in der Bildersprache empfängt und übersetzt an den Künder in seiner Landessprache weitergibt. Sein himmlisches Liebewort übergab mir der gütige allumfassende himmlische Liebegeist, damit ich es fortsetzen kann, wenn der Künder damit einverstanden ist, denn er untersteht immer dem freien Willen, wie auch wir himmlische Wesen. Nun, er hat mit dem Kopf genickt, deshalb kann ich die Inspiration aus der himmlischen Liebequelle nach göttlicher Weisung fortsetzen. Die wichtigen Hinweise für die Zellansprache, die mir der Liebegeist im Ich Bin in Bildern übermittelt hat, sind speziell für die Immunzellen gedacht, die im menschlichen Körper im Verbund die verantwortliche Aufgabe haben, gegen negativ wirkende Keime, Bakterien und Viren abwehrend vorzugehen, um für die Gesundheit und das Wohlempfinden des Menschen fürsorgend zu wirken. Nun gehen wir gemeinsam in ein anschauliches und symbolisches Bild, um eure Gedanken in das Innere eures Körpers zu lenken, damit ihr euch bildhaft vorstellen könnt, was in eurem Körper bezüglich der Immunzellen vor sich geht bzw. welche Aufgaben sie emsig erfüllen. Blickt mit mir in die Blutbahnen eurer Gefäße, die den Blutstrom mit ihren aufbauenden Substanzen zu allen Organen eures Körpers weiterleiten. Dieser enthält alle benötigten materiellen Substanzen und Stoffe, die ein menschlicher Organismus zum Bewahren der Gesundheit benötigt. Darin befinden sich auch die Immunzellen, die dafür sorgen, dass die Stoffe nicht nur an die Organzellen befördert werden, sondern auch vor Schädlingen geschützt sind, die sich an die nähernden Substanzen anzuheften versuchen, um sich von ihnen zu ernähren. Das verhindern die Immunzellen großartig, weil sie dafür aus den Genen und der Thymusdrüse, die im Kindesalter für ihre Aufgabe ausgebildet wurden, alle wichtigen Informationen zur Abwehr erhalten. Kommt nun ein Schädling in die Blutbahn, dann beginnt für die Eindringlinge ein Überlebenskampf mit den Immunzellen, die Wächter des ganzen menschlichen Körpers sind. Bei niedrig schwingenden Menschen, die völlig auf negative Weltnachrichten ausgerichtet sind und auch Angstschwingungen bei den Berichterstattungen aufnehmen, kommt es oft vor, dass die eingedrungenen Schädlinge viele Nahrungssubstanzen für sich vereinnahmen und gut davon leben und sich vermehren können. Dies bedeutet für negativ ausgerichtete Menschen nichts Gutes, denn sie sind gefährdet immunschwach zu werden und das führt dazu, dass sie für leichte oder schwere Erkrankungen empfänglich sind. Deshalb sind die Immunzellen im Zellkern schwach geworden, weil sie vom eigenen Kraftwerk nur noch mit spärlichen Energien versorgt werden. Es ist das in der Zelle befindliche Mitochondrium, welches aufgespaltete und umgewandelte Nahrungsenergien speichert, doch in diesem Fall aus der energieschwachen Seele über die Zentren fast keine Energien mehr zur Aufladung erhält. In so einem andauernden Zustand kann der Mensch nicht lange leben, weil die Zellen durch fehlende Energiezufuhr immer stärker abbauen und entarten, und das bedeutet für sie traurigerweise, dass sie sich nicht mehr im aufbauenden und bewahrenden Lebenszyklus befinden. Das ist ein sehr schlimmer Zustand für eine energiearme Zelle, weil sie sich nicht mehr selbstständig am Leben erhalten kann und darum gehen solche Zellen in die Selbstzerstörung über. In dieser Phase gehen nun die völlig energielosen Zellen, wenn sie keine unterstützenden Energien anderer Zellen aus dem Zellverbund erhalten können, zerstörerisch gegen andere Organzellen vor. Der Grund dafür ist, dass sich andere energiereichere Zellen aus Selbstschutz von ihr abkapseln, um selbst zu überleben. Dabei werden solche sich selbst aufgebende Zellen von zerstörerischen Eindringlingen mit Impulsen bedrängt, andere gesunde Zellen anzugreifen. Da die Immunzellen im Zellkern energieschwach sind, haben sie keine Chance, gegen die von den zerstörerischen Eindringlingen vereinnahmten Zellen vorzugehen. Den weiteren zerstörerischen Vorgang im Körper könnt ihr Menschen euch wahrscheinlich gut vorstellen, den euch aber der Gottesgeist lieber vorenthält, damit ihr nicht in eine niedrige Schwingung kommt. Nun, der Gottesgeist möchte, dass ihr im aufbauenden und bewahrenden Lebenszustand steht und das bedeutet, dass ihr von ihm eine gute Hilfsmöglichkeit erfahrt, wodurch es eurem Zellenstaat möglich wird, sich in dieser Epidemiezeit und auch danach vor lästigen und krankmachenden Erregern und ihren Angriffen zu schützen. Stellt euch bitte vor, ihr seid die Wächter in eurer Blutbahn und allen Organen eures Körpers. Plötzlich entdeckt ihr in der Blutbahn winzige Eindringlinge, die ihr Aussehen durch Tarnung verändert haben. Nach ihrem Aussehen nehmt ihr im ersten Moment an, dass sie nicht zu der schädlichen Sorte mit einer zerstörerischen Vorgehensweise gehören. Doch bei näherer Betrachtung fällt euch auf, dass ihre Aura, die sie umgibt, sehr dunkel ist bzw. eine finstere Ausstrahlung aufweist. Daran erkennt ihr sofort, dass es sich um Eindringlinge handelt, die euch täuschen wollen, um bei euch, dem Blutbahnwächter, unbemerkt vorbeizukommen und sich in die Blutbahn einzuschleichen. Ihr gebt sofort Alarm und ein ganzes Heer von Immunzellen sind zur Stelle und gehen gemeinsam gegen die Eindringlinge vor, damit sie in den Organen nicht ankommen und sie schädigen. Dies war ein symbolisches Bild, das euch vermitteln möchte, dass ihr eure Immunzellen bei der Zellansprache immer wieder darauf hinweist, dass sie die lästigen Eindringlinge oder krankmachenden Erreger an ihrer dunklen Aura erkennen können und sofort mit schützenden Maßnahmen reagieren sollen. Sie müssen von euch wissen, dass die Erreger sich immer tarnen, um in die Blutbahn zu kommen. Die Immunzellen und andere Zellen, die eine Aufgabe in eurem Körper erfüllen, sollten von euch immer wieder darauf angesprochen werden, damit sie gleich reagieren wenn sie die dunkel strahlenden Eindringlinge in ihrem Körperbereich entdecken und sofort Alarm durch Impuls der Bedrohung aussenden, damit ihre Schützendenverbündeten, die Immunzellen, zur Unterstützung sogleich zahlreich vor Ort erscheinen. Leider haben die Immunzellen von den Genen und der Thymusdrüse diese Information zur Schützendenabwehr noch nicht erhalten, weil die früheren Erschaffer des Menschen keine dieser Informationen in die Gene programmiert haben, da sie selbst schon eine dunkle Aura besaßen. Darum ist es für euch innere Menschen wichtig, dass ihr in einer höheren Schwingung lebt, die es euren Immunzellen ermöglicht, schnell zu reagieren und auch zu wissen, wie sie gegen die Eindringlinge gut vorgehen können, weil sie an der dunklen Aura der Eindringlinge sofort erkennen, um wen es sich handelt, der sich in die Blutbahn eingeschlichen hat. Diese Zellansprache ermöglicht euch inneren Menschen, gesünder zu leben und auch von verschiedenen Erkrankungen schneller gesund zu werden. Eure Zellen müssen immer wieder daran erinnert werden, wie sie gegen die bereits vorhandenen Eindringlinge in der Blutbahn und den Organen vorgehen können, um von ihnen frei zu werden. Sprecht euren Zellen immer wieder den Mut und die Hoffnung auf Gesundung zu, und dass die Immunzellen viel stärker sind als die Eindringlinge und sie von ihnen befreit werden können. Sprecht die Immunzellen an, dass sie die Möglichkeit besitzen, aus ihrem Zellkern starke Lichtstrahlen gegen die Eindringlinge auszusenden, die sie betäuben und durch die Ausscheidungsorgane aus dem Körper befördern können. Sie fürchten sich vor hellen Lichtstrahlen und flüchten sofort, wenn sie diese erblicken oder in ihrer winzigen Körperstruktur die ausgesendeten Lichtimpuls der Immunzellen schmerzhaft treffen. Dies solltet ihr euren Immunzellen immer wieder zusprechen bei der Zellansprache dann sitzt eure Programmierung fest in ihrem Bewusstsein und einmal können sie diese Informationen gleich aus ihrem kleinen Bewusstsein abrufen und gegen die Eindringlinge selbstständig vorgehen. Gebt bitte euren Zellen öfter diese unterstützende Weisung, damit sie eure Programmierung umfangreicher verstehen und auch danach handeln können, wenn sie in eine bedrohliche Situation kommen sollten. Das war alles, was euch der Gottesgeist bezüglich der Zellansprache und Immunabwehr gegenwärtig mitteilen wollte damit ihr euch in dieser Pandemie bzw. schlimmen Erdenzeit besser vor verschiedenartigen Erregern schützen könnt. Ihr inneren Menschen sorgt euch nicht, denn der Gottesgeist ist mit euch. Er bittet euch, öfter am Tage zu ihm ins Herzensgebe zu kommen, damit ihr in einer höheren Bewusstseins- und Zellschwingung seid. Diese verhilft euren Immunzellen eine größere Energiemenge aufzunehmen, wodurch es ihnen möglich wird, die eindringenden Viren gut und schnell abzuwehren. Der Gottesgeist bietet euch Menschen mehrere Möglichkeiten an, die euch helfen, euch körperlich besser zu fühlen und vor Schadstoffen möglichst verschont zu bleiben. Er weist euch auch darauf hin, wie wichtig es ist, vor der Einnahme eurer Speisen um seine Energien über eure Seele zu erbitten, die eure Speisen in eine höhere Schwingung versetzen und zerstörerische Erreger und Keime unschädlich machen kann. Diese Möglichkeit bietet er euch auch an, wenn ihr Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel benötigt. Nehmt diese, so ihr wollt, in die rechte Handfläche, und wenn ihr unbeobachtet seid, hebt die linke Hand kurz in die Höhe, wobei der Ellbogen an der Hüfte anliegt, dadurch empfangt ihr verstärkte Kräfte aus eurer Aura, mit der euer Seelenkern verbunden ist. Dann richtet euch zu Gott in eurem Inneren und bittet ihn aus dem Herzen, die darin enthaltenen Substanzen in eine höhere Schwingung zu versetzen. Dabei wäre es gut, wenn ihr gedanklich den Substanzen die Impulse gebt, welche Organe und Zellen sie erreichen sollen, damit sie ihre vorgegebenen Aufgaben nun energiestärker und besser erfüllen bzw. sich schneller regenerieren können und ihr euch wohler fühlt. Noch ein wichtiger Hinweis des Gottesgeistes: Bei jeder Erkrankung solltet ihr immer mit eurem Arzt oder Heilpraktiker eures Vertrauens Rücksprache halten.